Hallo zusammen und herzlich Willkommen zum heutigen Tipp des Monats. Haben Sie bereits ein oder mehrere SuccessFactors Module im Einsatz und möchten in einem weiteren Schritt Ihren Mitarbeitern anbieten, SuccessFactors auch über die mobilen Endgeräte nutzen zu können? Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie die Mobile-Funktionen in SuccessFactors einschalten und die simpelste Aktivierungsmöglichkeit der Mobile-App, und zwar die Aktivierung mit persönlichem QR-Code. Melden Sie sich dafür in der SuccessFactors-Webanwendung an. Klicken Sie auf Startseite, dann Admin Center und suchen in der Tools-Kachel mobile Funktionen aktivieren. Klicken Sie hier auf den Module-Tab und selektieren das gewünschte Modul mit seinen verfügbaren Funktionalitäten. Und klicken danach jeweils auf den Einschalten-Button. Nun haben Sie die Mobile-App eingeschalten. Als nächstes klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke des Bildschirms unter Ihrem Profilbild und wählen Einstellungen. Klicken Sie hier auf den Mobile-Tab und auf den Button mit Kamera aktivieren. Falls Sie die SuccessFactors-App auf Ihrem Mobilgerät noch nicht installiert haben, so können Sie dies jetzt noch nachholen. Scannen Sie nun mit der Kamera Ihres Mobilgeräts den angezeigten QR-Code oder öffnen Sie die SuccessFactors Mobile App und wählen mit QR-Code anmelden und scannen dann den angezeigten QR-Code. Bei Erfolg wird die SuccessFactors Mobile App aktiviert. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Erkunden der Mobile App und bis zum nächsten Mal.